Hallo, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie einfach hier in der Doodle-Welt nicht weiterkommen. Und das ist vollkommen verständlich, weil die Doodle-Welt ist eine neue Pet Simulator X-Welt. Die ist dafür gemacht, schwerer zu sein als alle Welten davor. Die letzten Updates waren alles Events. Deswegen sind viele von euch jetzt so ein bisschen verwöhnt, dass es halt super schnell voranging und man super schnell viele gute Pads bekommen hat, weil darum geht's ja in Events. Um ein gutes Gefühl, wenn man gute Pads bekommt. Ich rüste hier einmal kurz meine guten Pads aus und schicke. Die alle an die Kiste ran. Vergesst natürlich nicht, was ich schon im letzten Video gesagt habe. Ihr farmt am schnellsten nicht an der Kiste, sondern hier zum Beispiel an dem Safe. Vor allem, wenn da so zehnmal Coins dran sind, farmt ihr viel, viel, viel, viel schneller Coins, wenn ihr hier farmt. Wenn ihr das Ding hier abbaut oder diesen coin hier abbaut, komm, ich packe ein Pet hier ran, ein Pet hier ran und ein Pet da ran. So, dann könnt ihr erstmal da abbauen. Viel Spaß euch hier hinten. Aber nicht nur das Coins Farmen ist ein Problem, weil auch wenn ihr die Methode benutzt, um am schnellsten Coins zu farmen, farmt ihr ja trotzdem immer noch nicht schnell genug Coins, um viele von den Eggs zu öffnen. Ihr kriegt keine Legendaries, ihr bekommt keine Mythicals und ihr bekommt schon gar keine Secrets. Aber das hat auch einen Grund, Leute. Das hat auch einen Grund. Ich ähm, gehe mal nach hier vorne, packe meine Boosts an. Einmal hier Super Lucky Boost, zwei Ultra Lucky Boosts und dann gehe ich hier einfach mal auf Auto-Hedge und dann hatch ich erstmal ein bisschen. Und eine Sache ist wichtig vorher zu sagen. Ich habe bei Auto-Delete alles aus. Das bedeutet, ich auto-delete jetzt keine Pads, ich nehme sogar die Basic Pads mit. Und das ist wichtig. Ihr solltet, wenn ihr in Pads Simulator X in der neuen Welt nicht vorankommt, auch die Basic Pads farmen. Auch wenn ihr sie nicht braucht, auch wenn die Basic-Pets schlechter sind als eure besten Pets. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mache das jetzt erstmal. Ich farm erstmal ein paar Basic-Pets und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn mein Geld aufgebraucht ist oder mein Inventar voll ist. Mal sehen, was zuerst zutrifft. So, und damit ist mein Inventory voll. Es hat nicht ganz gereicht mit ähm, den 50 Millionen, die ich hatte. Ich habe jetzt noch 5 Millionen übrig. Mein einer Hellrock ist tatsächlich schon fertig, wahrscheinlich mit dem Coin-Pile. Werden wir gleich sehen, wenn wir dahin zurückgehen. Und wenn ihr in den Chat guckt, habe ich eine Menge Epic-Pets gehatcht. Nur ein Legendary-Pet. Gehatcht, ein goldenes Doodle Axelotte sogar ein Rainbow Epic Pad und es war sogar ein, äh, ein goldenes Epic Pad ist auch dabei und es war auch ein Shiny Pad dabei aber das Shiny Pad ist nicht hier im Chat erschienen es war wahrscheinlich ein normales Rare Shiny aber ähm, lol, die Kiste wurde abgebaut ah, habe ich Leute habe ich Pads überhaupt an die Kiste rangeschickt oder hier war glaube ich noch ein Drop der abgebaut wurde oder keine Ahnung nee hier waren zwei Sachen und das hier wurde fertig abgebaut. Okay. So, Leute, ich lasse euch das jetzt nochmal abbauen. Gehe dann aber immer nach vorne und erkläre euch, warum habe ich jetzt die ganzen normalen Basic-Pads hier gehatcht. Uh, Lootback, danke schön. Und jetzt seht ihr, wenn wir runterscrollen, habe ich jetzt ganz viele Rare Doodle Turtles... In Gold sogar. Doodle Sharks habe ich jetzt ganz viele goldene Doodle Fische. Shiny Doodle Flamingo und ein Shiny Doodle Fisch. Es waren sogar zwei Shinies dabei, cool. Doodle Turtles, aber die sind ja eigentlich alle gar nicht mal so gut. Wenn man sie jetzt mal vergleicht mit den Pets, mit denen ich eigentlich fahre, zum Beispiel das hier 1,81 Quadrillion und das stärkste, von denen ich gerade eben gehatcht habe, war, glaube ich... Der Doodle Axolotl hier. Oder Doodle Shark habe ich den eben gehatcht? Wahrscheinlich habe ich gerade eben den Doodle Shark gehatcht. Und der kommt ja nicht mal ran an meinen Candy Can Unicorn. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Weil viele Leute von euch haben vergessen, was es alles für Features und Pets Simulator X gibt. Wenn wir hier unten mal auf die Masteries gehen, seht ihr, ich habe fast alle Masteries voll, weil ich die letzten Tage sehr viel gefarmt habe, aber immer noch kein Huge Pet gezogen habe. Aber es gibt eine Mastery, die ich überhaupt nicht angegangen habe. Und zwar Enchanting und Fusing Mastery. Und ja, man kann doch gute Pets füßen, wenn ihr schlechte Pets habt dann fust euch bessere. Wir teleportieren uns jetzt einmal zum Beach rüber und angekommen am Beach steht hier die Fusing-Maschine. Ich anequipe jetzt einfach mal meine Pets. und dann gucken wir einfach mal, was gibt es für Fusing-Methoden. So, wir füßen erstmal ganz simpel hier, Dudelfische. Was passiert, wenn ich sechs Dudelfische fuse? Was bekomme ich? Sechs Dudelfische geben mir, oh, Rainbow-Stefan. Wer ist Stefan? Okay, kicken wir mal, mal nach. Ein Rainbow-Doodle-Snow-Ram. Gar nicht mal so schlecht, aber auch gar nicht mal so gut. Gut, wir brauchen was Besseres als diese sechs Dudelfische. Man kann ja bis zu zwölf Pets hatchen. Also gucken wir mal, ob wir aus dem Basic-Doodle-Fischen was rausbekommen können, wenn wir zwölf Dinger davon fusen. Und, aha, wieder Rainbow. Schade, dass es wieder was in Rainbow ist. Eine Doodle-Cow. Na gut, die ist jetzt gar nicht mal so gut, aber die können wir ja trotzdem weiter fusen. Wir machen das jetzt erstmal. Wir fusen jetzt einmal noch drei. Einmal gucken, was ich bei drei Fuses bekomme. Bei drei Fuses bekomme ich dann eine ganz normale Doodle Turtle. Ich glaube, das wäre der Way to go. Wir, wir fusen einfach mal drei Doodle Fische immer zusammen. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Einfach mal drei Doodle Fisches. Dann bekommen wir im Regelfall sowas wie Doodle Turtles zurück. Und dann werden wir gleich die Doodle Turtles fusen. Dann gucken, was wir aus denen bekommen. Kostet natürlich ein paar Diamonds, aber ehrlich gesagt... Gar nicht mal so viele Diamonds, also das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Bei der Hyperinflation, die wir vor einem Jahr hatten, haben wir ja immer noch sehr viele Diamonds übrig. Die Preise fürs Fusen sind dagegen lächerlich. Es sei denn, ihr macht sowas in der Hardcore-Welt. In der Hardcore-Welt sind die Diamond-Preise sehr stark erhöht worden, weil Preston will natürlich gegen diese Inflation kämpfen, indem er uns Diamonds verbrennen lässt. Ein weiterer Grund, warum ich die Hardcore-Welt nicht so feiere. Ja, und ich steigere nebenbei auch noch meine Fusing-Mastery. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich meine Fusing Mastery hohe? Oh. Mastery Fusing bringt mir dann ab Level 30 eine 0,2% Chance, ein Shiny pad zu machen, dann eine 0,5% Chance und dann eine 1% Chance, ein Shiny zu machen. Früher muss das was anderes gewesen sein, weil früher gab es ja gar keine Shiny Pads. Dann könntest du könntest mir ja mal in den Chat schreiben, was Fusing Mastery früher gebracht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man schneller gefused, vielleicht eine höhere Chance, bessere Pads zu fusen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man jetzt äh, erhöhte Shiny Chancen, wenn man Pads fused. Und die Fusing Mastery höher hat. Aber ganz im Ernst, ich fuse ja sowieso nur in solchen Momenten, wenn eine neue Region rauskommt und wir dann von den neuen Pets ein bisschen was brauchen. Weil das ist der Way to go, um an die Legendary Pets ranzukommen. An Mythicals leider nicht, an Secrets leider auch nicht, aber Legendaries sind immer noch gut genug, weil es sind ja immer noch die Legendaries aus der neuesten Region. So, jetzt bin ich schon mal mit den schlechtesten Pets durch. Ich gehe mal auf Unequipped und jetzt gucken wir, was kann ich fusen aus drei Doodle Flamingos. Oh Gott. Unequipped, nicht Equipped Best. So. So, drei Doodle Flamingos bringen mir... Ah, eine goldene Kau. Okay, kann man machen. Ist aber immer noch nicht so geil. Was passiert, wenn wir jetzt, sagen wir, sechs Doodle Flamingos hier reinpacken? Ah, ein Rainbow Snow Ram ist immer noch nicht genau das, was ich will. Versuchen wir es mal mit neun Doodle Flamingos. Ah, neun Doodle Flamingos haben mir jetzt einen goldenen Doodle Fisch gebracht. Ah, das finde ich eigentlich... Das ist nicht gut. Okay, ich es jetzt mit 12. Was bringen wir zwölf Doodle Flamingos? Man muss immer so ausprobieren, wenn es neue Pets gibt, was gibt es denn für Fusing-Möglichkeiten. Und jetzt haben wir hier ein Rainbow Doodle Piggy. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so im Verhältnis steht. Wir haben 12 10 Trillion Pads rausbekommen und haben einen 50 Trillion Pad rausbekommen. Das ist eigentlich ein schlechter Deal. Gut, was ist bei fünf? Wieder so ein Rainbow... RAM, okay. Bei 7 auch nicht so nice. Suchen wir es mal mit 8. Schon wieder. Ich versuche es mal mit 4. Okay. Ich würde sagen, ich werde vier von denen füßen. Aber bevor ich weiter fuse, werde ich erst mein Pad verlosen. Und Denn viele von euch schreiben mir immer in die Kommentare: da Kann ich ein Pad, Mein Username so und so. Aber nur weil ihr mal euren Usernamen schreibt, heißt das nicht, dass ihr automatisch Pets von bekommt. Außer jetzt, jetzt dachte ich mir, kann ich ja mal ein Pad hergeben. Dafür gehe ich einmal kurz in meine Bank. Und ich würde sagen, heute können wir. Äh, hm, so einen Neon Twilight Tiger. Ja, den können wir, glaube ich, hergeben. Gehen wir mal auf Withdraw. Ich muss 20 Sekunden warten. Dann gehen wir in den Briefkasten rein. Ich gehe auf Send. Und einer von euch, der mir in die Kommentare geschrieben hat, heißt Ehrengurke5. Und jetzt bekommt er von mir einen Neon Twilight Tiger und hier noch 187000. Bitte sehr und tschüss. Dann gucke ich einmal in meinen Briefkasten. Ich habe nämlich auch Pads bekommen. Der nervige Shahim schreibt, kann ich ein gutes DM-Pad, please? Ich habe kein gutes DM-Pad, aber ich freue mich darüber, wenn ihr mir Geschenke hier über den Briefkasten schickt. Aber ihr braucht hier nicht reinschreiben, dass ihr dann was zurückhaben wollt. Sorry. Bester YouTuber. Dankeschön für die Scary Cat hier. Natürlich auch danke für die Scary Cat. Nochmal danke für die Scary Cat. Wie viele Scary Cats habt ihr eigentlich? Und jetzt sagt 7000... Gems von Damien 2010 Bär. Vielen lieben Dank. So, Server Triple Damage hat startet, aber das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich werde jetzt weiter fusen und wir sehen uns dann gleich, wenn ich die ganzen Flamingos gefused habe. So, und damit bin ich fertig mit den Flamingos fusen. Das hier ist die Ausbeute, plus ein bisschen mehr natürlich. Ich gehe wieder auf Unequip und wir sehen, als nächstes während dann, ähm, Doodle Corgis dran kommen. Die paar Doodle Corgis, die werde ich jetzt einmal fusen. Einmal gucken, was passiert, wenn ich all diese Doodle Corgis fuse und oh, wow, das war ja ein Reinfall. Wow, Stärke hat sich verdoppelt. <lacht> Na gut, jetzt äh, gucken wir einmal, was kriegen wir aus den Doodle Turtles. Da werde ich aber nicht mehr als vier in einem Fuse hergeben. Ich mache einmal drei und einmal vier. So, die Stärke bleibt... Oh, uh, der Vierer hat sich viel mehr gelohnt als der Dreier. Also einmal ein Rainbow Doodle Bunny und einmal ein goldener Doodle Flamingo. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, lohnt es sich, glaube ich, mehr die Pets erstmal gold zu machen, anstatt sie zu fusen. Weil ich habe das Gefühl, beim Fuse bekommen wir nicht ganz so viel Value raus wie beim Gold machen, bei den zumindest bei den Basic Pets. Deswegen werde ich das einmal machen. Ich wähle hier die Doodle Turtles aus. 63, nee, wir machen eine 88-prozentige Chance. Klicken, okay. Und dann fuse ich die einmal alle zusammen, dass die Gold werden. Repeat, okay, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, der Traveling Merchant ist gerade aufgetaucht. Da gehe ich mal rüber. Beim letzten Video habe ich noch gesagt, man könne die Shiny Pets bei dem bekommen, aber das war tatsächlich, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber, aber es war tatsächlich ein Fehler, dass man äh, Shiny Pets, dass man Secret Pets dort kriegen kann. Man sollte eigentlich Mythical Pets als Maximum kriegen und ich werde mir jetzt einmal ein Mythical Doodle Monkey in Rainbow kaufen, einfach nur, weil ich es kann. Aber die sind schon ziemlich teuer. Oh, der nächste kostet dann... Nee, doch nicht. Aber 600 Millionen ist dann schon eine Menge. So. Der hat dann aber auch 1,5 4 Quadrillion stärke. Und das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich gehe aber wieder auf Unequip und werde dann weiter Gold machen. Damit bin ich fertig, aber werde dann auch gleich noch fortfahren mit den Doodle Sharks, weil von denen habe ich auch noch eine Menge. Also machen wir die hier auch einmal. Schnell, okay. So, und dann müssen wir ja nur auf Repeat. Okay, und dann immer weiter. So, und das war's dann. Und ihr glaubt nicht, wie viele Sharks ich gerade eben verloren habe. Ich habe so oft gefailt, obwohl ich eine 88-prozentige Chance habe. Es ist immer noch Gambling und man kann immer noch ziemlich viel Pech dabei haben. habe eine Menge Pets verloren. Das ist natürlich mal das Riesen wenn man Gold macht. So. Und jetzt gucken wir einmal, was bringt es mir, wenn ich die Sachen fuse. Natürlich erstmal hier unten keine Ahnung, Golden Akliducky Ducky und Golden Doodle äh, Chaos zusammenfusen und dann bekommen wir... Warte, was? Ich krieg einen Doodle Shark dafür? Okay. Dann holen wir uns noch ein paar weitere Doodle Sharks. Wenn ich vier Doodle Chaos mache, dann aber Rainbow Doodle Peggy, Okay, kann man so machen. In dem Fall jetzt irgendwas Goldenes. Ich kann es nicht erkennen, aber wir füßen die jetzt auch einmal schnell noch zusammen hier. Weil an sich ist es nicht so wichtig, was ihr für Pets habt, sondern wie stark die Pets sind. Fu äh, die Fuse-Maschine achtet immer nur darauf, wie viel Stärke haben alle Pets, die ihr zusammen reinpackt. Und gebt euch dann etwas raus, was irgendwie komisch verrechnet wird. Was die da rechnen, weiß niemand. So, jetzt die Doodle-Piggies, die ich habe. Auch vier Stück davon zusammen zusammenfusen. Und jetzt habe ich gerade Rainbow-Doodle-Cows bekommen. Ich weiß es gar nicht. Mach mal drei davon. Ah, ich glaube, goldene Doodle-Penguins oder was sind das? Ich weiß es nicht. Das sind... Ach, Doodle-Flamingos. Ach so. Okay. So, und dann gucken wir einmal, was bringen mir Rainbow-Doodle-Snow-Leoparden, von denen ich mir ja gerade eben eine Menge zusammengefüßt habe. Wenn ich vier davon fuse, kriege ich... Oh, Rainbow-Doodle-Cows, nicht mal so nice. Auch wenn ich drei fuse, okay, dann werde ich immer drei füsen statt vier. So und ja, jetzt habe ich die hier. So, jetzt ist ja so ein Shiny-Doodle-Fisch drin, den kann man dann gleichwertig sehen wie die doodle snow rams, weil die ungefähr gleich viel Stärke haben. Wenn ich jetzt die drei hier zusammen fuse, dann kriege ich auch so eine Doodle-Cow, genauso wie wenn ich drei hiervon zusammen fuse. Oh nein, jetzt habe ich sogar äh, einen äh, Doodle-Snow-Owl bekommen. Nice. Aber wir werden immer stärker durch das Fusen. Ich werde jetzt immer hier so die stärksten drei von unten. So. Und kann jetzt endlich gucken. Jetzt sind wir endlich bei den goldenen Doodle Fisches angekommen. Wenn ich drei davon zusammen fuse, kriege ich ein Rainbow Piggy. Wow. Jetzt sogar nur ein goldenes Piggy? Was? Eine goldene... Oh ja, alles alles klar. Okay, gut. Ich mache das. Ich fuse jetzt immer drei der schlechtesten, die ich habe zusammen. Oh, da war, glaube ich, ein Nawal. Wo müssen der Doodle Shark hier oben? Hä? Egal. Jetzt noch die ganzen goldenen Doodle Flamingos. Und langsam kommen wir hier irgendwo an. So, das ist die Ausbeute der neuesten ähm, Sachen. Und jetzt habe ich schon ein paar Rainbow Doodle Fishes. Es sind immer noch Basic Pets, aber hier ist halt schon ein Rainbow. Ich gehe wieder auf Unequip. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich drei Rainbow Doodle Walrus nehme, machen wir gleich vier, weil ich vier habe. Dann kriege ich ein Rainbow Doodle Lamp. Auch nicht schlecht. Okay, so, dann die Rainbow-Doodle-Cows. Drei Stück davon geben mir ein Doodle-Penguin, und Rainbow, auch gut. Machen wir das auch nochmal weiter so. Oh, jetzt wieder ein Doodle-Flamingo, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt so ein Doodle-Fisch, alles klar. Und noch ein Doodle-Fisch, okay. Jetzt noch die Doodle-Piggies zusammenfusen. Die bringen wir dann nochmal ein Doodle-Flamingo, okay. Und jetzt kommen wir langsam an einem Punkt an. Jetzt sind wir bald bei den Rainbow-Doodle, bei den goldenen Doodle-Turtles. Und da würde ich jetzt einmal gerne gucken, einmal natürlich diesen Dreier-Fuse hier. Da kriege ich dann auch gerade mal einen Doodle Shark Ball raus, okay? Einen goldenen. Aber wenn ich jetzt von den Doodle Turtles, sagen wir mal, sechs zusammen fuse, dann bekomme ich eine Rainbow-Doodle-Turtle. Was gar nicht so geil ist, weil für fünf würde ich ja schon eine Rainbow-Doodle-Turtle bekommen, wenn ich sie in eine Rainbow-Maschine packe. Also werde ich das mal nicht machen und gehe hier weiter auf die Dreier-Sachen und fuse mich dann einfach mal hoch. Interessant ist es natürlich immer, wenn man rainbow Pads fuse und dann guckt, was kriegt man für vielleicht sechs rainbow Pads. Dann kann es gut sein, dass man halt gute Pets von der Stufe da drüber bekommt. Und da werden wir uns jetzt einmal hinfusen, bis die ganzen goldenen Pets hier weg sind. Und dann werden wir bald bestimmt ein paar Legendaries fusen können. So, jetzt sind wir an einer Stelle angekommen, bei dem die Doodle Axolotl schlechter sind, als die Rainbow Basic Doodle ist. Das bedeutet, jetzt werde ich den Doodle Axolotl und den Doodle Narwal natürlich nicht fusen, aber ich werde einfach mal drei Doodle Fische fusen. Wir gucken, was dabei rumkommt. Vorher gehe ich natürlich auf Unequip, damit ich es besser sehen kann. So, drei Doodle-Fische bringen mir. Eine Rainbow-Doodle-Turtle. Okay, das gefällt mir nicht. Wenn ich jetzt fünf nehme, dann kriege ich... Da haben wir schon mal was. Ein rainbow doodle -Turtle. Naval, das ist schon mal ein Legendary Pet, das wir uns gefused haben. Das heißt, wir zeigen es jetzt nochmal. mal. 2, zwei, drei, vier, fünf Rainbow Doodle Fisches in Basic geben uns ein Rainbow Doodle Naval in Legendary. Das ist schon mal nice. Wenn wir jetzt so vier von denen hier nehmen, ah, da haben wir jetzt einen goldenen Doodle Axolotl, der ist auch Legendary. Jetzt drei Doodle Flamingos, was bringen wir drei Doodle Flamingo? Bringen wir auch Do Doodle Naval? Okay, dann werde ich das auch machen. Füßen wir mal drei von den Flamingos. Ah, jetzt kommen wieder die blöden Schildkröten. Die will ich nicht. Versuchen wir es mal mit vier. Da bei vier kriegen wir dann schon wahrscheinlich ja die Narwale, okay. Gute Sache. So, drei goldene Doodle Sharks bringen mir dann auch wieder einen goldenen Axolotl, okay. Noch einen goldenen Axolotl, sehr gut. Jetzt kriegen wir hier langsam die Legendaries zusammen. Das müsst ihr euch vorstellen. Drei Epic Golden Sharks bringen einen goldenen Legendary Axolotl. Das ist ziemlich sicher sogar. Guckt mal, wie viele Legendaries ich jetzt schon habe. Hier unten sind natürlich noch nicht so Legendary Pets, aber hier fängt schon an. Doodle Narwale habe ich drei in Rainbow und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs der besseren Doodle Axolotl in Golden. Nice. Und jetzt einfach mal drei von den Doodle Turtles, von denen wir jetzt auch schon eine Menge zusammengefüßt haben, bringen uns dann auch die äh, goldenen Axolotl... Ah, das ist nicht gut. Was sind das? Warum habe ich denn jetzt hier so einen Doodle Shark bekommen? Will ich gar nicht in Rainbow haben. Okay, wir versuchen es mal mit vier Doodle Turtles. Nein! Ich will kein... Na gut, dann machen wir es einmal so. Drei Doodle Turtles. Okay, wir machen es lieber mit drei Doodle Turtles. Da habe ich jetzt bessere Erfahrung mitgemacht. Und ich werde den goldenen Doodle-Narwal hier mitfusen, weil den will ich nicht mehr. So, jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen, wir haben hier noch einen Doodle Penguin, zwei Rainbow Doodle Sharks, da kommt sicher, was? Einfach ein Legendary Doodle Chicken bekommen, das ist glaube ich aus dem ersten Eck, bin ich mir gar nicht so sicher, und nee, das müsste aus dem zweiten sein, glaube ich, ich weiß es aber nicht ganz sicher, aber die Doodle Narwale will ich nicht haben, deswegen werde ich die jetzt auch einmal noch zusammenfusen und bekomme dann einfach einen Rainbow Doodle Axolotl mit 413 Trillion Stärke und den kann ich jetzt in die Dark-Meta-Maschine packen, dann wird er über eine Quaterian-Stärke haben. Und damit haben wir uns jetzt ein starkes Pet zusammengefused. Und das basically aus fast nur Basic-Pets. Haben wir uns jetzt praktisch ein Dark Matter Legendary Pad zusammengefuselt aus dem besten Ei? Natürlich müssten wir dafür nochmal in die Dark Tech-Welt und dann fünf Tage warten. Aber wenn ihr das nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht, dann habt ihr ja mehr davon und dann könnt ihr die viel schneller zusammen äh, fusen, sage ich mal, und habt dann viel schneller so ein Dark Matter Pad. Geh mal hier in View, weil ich glaube, hier sind ein paar Sachen, die ich claimen kann. Ja, die hier könnte ich noch claimen. Und dann kann ich hier auch einfach mal den reinpacken. Ich habe sogar zwei davon. Ich habe sogar zwei Doodle Axolotl. Das heißt, in drei Tagen habe ich dann mein Dark Matter Doodle Axolotl. Das mache ich einfach. Einfach mal. Und dasselbe werde ich dann auch noch mit dem Doodle Chicken machen. Oder soll ich einen Doodle Monkey Dark Matter machen? Ich glaube, ich mache den Doodle Monkey auch Dark Matter. Weil der hat jetzt schon 1,44 Quadrillion. In fünf Tagen wird er ziemlich stark sein. Und dann noch das Doodle Chicken. So. Ja, und in ein paar Tagen habe ich ein paar ziemlich starke Dark Matter Pets. Tja, und Leute, genauso geht das. Deswegen seid nicht traurig, wenn ihr keine Legendary Pets hatcht. Ihr könnt sie immer noch zusammenfusen. Auch schlechte Pets können gute Pets erschaffen. Natürlich sind es jetzt ein paar extra Steps und ein paar Diamonds, die man ausgeben musste. Aber das sollte ja jetzt nicht wirklich das Problem sein, wenn ich jetzt einmal, das vergesse ich immer, wenn ich jetzt einmal zum Shop gehe, dann einmal auf Rank Rewards Redeem gehe, dann kriege ich 750.000 Gems und dann habe ich, glaube ich, alle wieder drin, die ich ausgegeben habe dafür. Und wenn nicht, in vier Stunden kriege ich nochmal 750.000 Gems und dann habe ich auf jeden Fall alle, die ich ausgegeben habe, zurückbekommen. So, ich gehe mal wieder auf Equip Best. Mein bestes Pad übertrifft es halt noch nicht, aber ich habe ja auch ein Shiny Dark Matter Candy Can Unicorn. Das ist schwer zu übertrumpfen, jetzt noch, aber das wird bald sehr schnell übertrumpft sein. Ich packe in meinen Auto-Settings jetzt aber doch Basic Pads auf Delete, aber dann stelle ich hier unten ein Gold Pads, dass, äh, dass ich Rainbow Pads dann doch behalte ab Basic und Gold Pads behalte ab, äh, ich sage ab Rare und hier ab Epic. Stelle ich mir einfach so ein und dann habe ich wieder ein paar... Pads, die ich hatchen kann. Guck mal, dann behalte ich automatisch diesen, diese Rainbow Doodle Turtle und kann daraus dann gleich wieder neue Legendary Pads hatchen, weil aus einer Rainbow Doodle Turtle bekommt man ziemlich gut die Axolotl. Das haben wir jetzt eben schon herausgefunden. Naja, Leute, und genau so bekommt ihr gute Pads, selbst wenn ihr nicht so viele Coins habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls nicht, dann tut es mir leid, dann kann euch, glaube ich, auch niemand anderes helfen. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt euch das Video hier an, das ich eingeblendet habe. Am Freitag kommt ein Video zu HD Admin. Also, wenn ihr eigene Admin-Commands machen könnt, äh, wenn ihr eigene Admin-Commands machen wollt, dann schaut euch das Video an. Das war's erstmal. Bis dann und ciao! <lacht>